Schön, dass du es auch in dieses Video geschafft hast. Ich möchte dir in diesem Video Danke sagen, nicht nur ich, sondern auch mein Team. Wir alle danken dir, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du Likes, dass du kommentierst, dass du teilst, dass du bis zum Ende anschaust und vor allen Dingen, dass du uns unterstützt auf puracell.de. Denn davon lebe ich und davon lebt mein Team und davon leben wir, dass wir dir etwas zurückgeben können von Mehrwert, von dem Content, den wir produzieren für dich und für die Produkte, die dir helfen. Deinen Alltag besser gestalten zu können und dich besser zu fühlen. Und das können wir nur machen, indem ihr uns so super supportet. Und deswegen möchten wir euch etwas zurückgeben. Zu gewinnen gibt es heute einen Angel Juicer, einen Angel Juicer und einen Mixer im Wert von 3.500 Euro. Und das ist tatsächlich so. Wir schauen hier einmal auf die Preise, hier sehen wir sie, sie warten quasi darauf, nur den Besitzer zu wechseln und zwar dich. Denn die werden ein Leben lang halten. Dieser End-User hält ein Leben lang und dieser Mixer, das ist meines Erachtens der beste Mixer, den es gibt, das ist der Bianco Gusto, der hält 25 Jahre Garantie, hat er der nutzt sich nie ab, das ist ein wirklich ein tolles Produkt, du wirst ein Leben lang daran Spaß haben, weil wir möchten wirklich ein Leben lang möchten wir dir danken dafür, dass du dich für uns entschieden hast, für puracell.de. Und das geht heute nämlich auch so weiter. Unter allen Bestellungen Verlosen wir heute diese Produkte. Alle Bestellungen bekommen, verlosen sich automatisch. Haltet eure Bestellnummer bereit. Verlosen wir diesen l juicer und diesen Mixer. Und eine Person möchte mir ganz besonders möchte mir Danke sagen, denn der mit dem höchsten Bestellwert soll auf jeden Fall seinen Age-Juicer sicher haben. Der möchten wir ganz besonders Dankeschön sagen für, do, für deinen Support, dass du dich für uns entschieden hast. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wirklich. Kommen wir nun zu unseren neuen Produkten, die wir anbieten. Wir sind ab jetzt biozertifiziert. zertifiziert ja? Das heißt, wir haben bioprodukte Unser Müsli hier hat ebenfalls dieselbe Qualität. bio durften wir noch nicht machen, weil die Prüfung noch ausstand. Die hat sich ewig gezogen in Deutschland. Das dauert halt manchmal mit den Behörden. Trotzdem wollten wir das Produkt schon mal rausbringen. Das heißt, die nächste Charge wird natürlich mit dem Biosiegel passieren. Ja? Ich weiß, sie sind schon ausverkauft, sie war wirklich äh, sehr beliebt. Tut mir leid, wir sind gerade in Menschen, äh, wir produzieren in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Aber wir wollen jetzt ungern irgendwo anders hin wechseln, weil wir möchten wirklich diese Menschen dort supporten, weil sie wirklich Schwierigkeiten hatten, jetzt durch die Corona-Krise zu kommen. Ja? Von daher danke nochmal besonders an euren Support, dass ihr auch die Menschen, ähm, also die Menschen äh, mit Behinderung in den Werkstätten quasi supportet haben damit. Ja? Dankeschön an dich. Danke, danke, wirklich danke dafür. Kurz zu den Müslis. Wir haben hier wirklich mehr Omega-3 als Omega-6. Das ist das einzige Müsli weltweit, das, das das bietet. Es ist wirklich gekeimte Saaten. Wirklich. Auch wenn die Fortsätze fehlen, die sind quasi beim Trocknungsprozess abgefallen, weil die immer wieder bewegt werden. Ja? Die wurden wirklich maximal gekeimt. Nicht nur eingeweicht. Ganz wichtig. Es sind nicht nur eingeweichte Saaten. ja, Und wirklich in Rohkostqualität. Unter 40 Grad getrocknet. Ja? Und gekeimte Saaten, Rohkost, Bio, mehr Omega-3 als Omega-6. Ja, Wirklich ein tolles Produkt. ja. So. Also eigentlich Bio. Ebenfalls nächste Charge im Bio. Das, ist, das sind auch bio -Saten. Das ist der gleiche Hersteller übrigens, unser also gleicher Lieferant. Ja? Durften wir ebenfalls noch nicht machen, kommt dann bei der nächsten Charge. Ja? Mahlzeitenersatzprodukt. Flasche biologisch abbaubar. Leider so teuer die Flasche. Ja? Also diese, diese, das ist ja nicht mal Plastik. Diese Plastikflasche kostet 5 Cent oder sowas. Wenn ich euch sagen würde, was diese Flasche aus Maisstärke kostet. Ich hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, dass das, das wirklich mal angepasst wird und dass die Menschen nachhaltige Produkte billiger erwerben können. Das hoffe ich mal, dass das kommt. Das kann nur passieren, wenn die Menschen solche Produkte auch kaufen, denn dann werden die Rohstoffe auch billiger, weil mehr abgenommen werden kann. Nun ja, ebenfalls produziert in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, in einer anderen. Ja? Wir supporten diese Leute, weil diese gerade wirklich Schwierigkeiten haben. Ja? Deshalb auch sehr knapp kalkuliert, davon haben wir auch nicht so viel, können nicht so viel nachproduzieren, ja? aber wir bleiben trotzdem dabei. Bei der, Menschen, bei der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Ebenfalls mehr Omega-3 als Omega-6, das gibt es weltweit noch gar nicht. Wieder Rohkost, wieder gekeimt. Ja? Also äh, meines Erachtens auch wieder glutenfrei, beides auch das beste Produkt der Welt momentan in dieser Branche, meines Erachtens. Ihr müsst es so einschütten. Hier unten festhalten, nicht an einem Etikett, hier unten festhalten, aufdrehen. so Dann die Flüssigkeit schräg eingießen, dass der Boden frei ist, dass das Wasser hier sich sammeln kann. Wenn du das so eingießt, dann löst sich der Boden nicht. Das heißt, lockern, der Boden ist schräg und dann eingießen, bis zur Hälfte gut schütteln und dann mit Wasser auffüllen oder mit Pflanzenmilch. Schmeckt natürlich himmlisch, mit Pflanzenmilch gerade. Ganz auffüllen, schütteln, zwei Minuten stehen lassen, genießen. Ja? So, wirklich ein tolles Produkt für unterwegs, für mit ins Müsli, in, in, in den Quark ähm, oder äh, den Sojaquark oder in den äh, Sojajoghurt oder wie auch immer halt. Ja? Können wir machen wie ihr wollt oder mit Bananen mixen, ja, und mit Wasser und dann das dazu tun. Da gibt es tolle Gerichte, die ihr machen könnt damit für to go, für unterwegs, für auf der Arbeit oder einfach so zu Hause. Dann unsere Lipos kennt ihr alle natürlich schon. Gleich kommen wir zu den neuen Produkten. Wir machen erstmal die neuen Produkte so und zwar: Wir haben hier organisch gebundenes Silizium. Ja, organisch gebundenes Silizium finde ich meines Erachtens wirklich ein tolles Produkt, weil es gibt ein Produkt von der Konkurrenz, es löst sich nicht im Wasser. Das löst sich super in Wasser. Das löst sich super im Wasser und schmeckt auch noch süß, weil du Präbiotika mit dabei hast. Das heißt, du hast ebenfalls auch Jakonwurzeln dabei. Das schmeckt wunderbar süßlich und löst sich einfach wunderbar im Wasser auf. Silizium, das zweithäufigste Element auf der Erde. Und keiner hört was darüber. Was meint ihr, was das für einen Einfluss auf deinen Organismus hat? Ja? Natürlich hat Sauerstoff sehr viel Einfluss auf unseren Körper. Ja? so. Aber was meint ihr denn, was das zweithäufigste Element auf den Körper von Einfluss hat. Ja, unerlässlich für unsere Herzfunktion zum Beispiel auch, ja, unser Herzstück, das Herz, ja? Silizium. Also absolut unterschätzt, ich habe ebenfalls ein Video gemacht zu Silizium, könnt ihr sehr gerne mal anschauen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, ja, ähm, organisch gebunden in Bioqualität aus Bambussprossen, ja, ganz, ganz tolles Produkt. So, Weizen, Gras, Saftpulver aus jungen Trieben, ja, kein Maltodextrin-Zusatz, viele Produkte sind, mit Maltodextrin versetzt, ja, das ist hier nicht der Fall, ja, ganz, ganz wichtig, weil äh, dann schmecken sie ein bisschen süßer oder wie auch immer halt, das merkt man dann halt, ja, aber das ist ein Trennmittel, Maltodextrin, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist wirklich rein, wirklich rein sehr teures Produkt, wirklich Rohkost getrocknet mit CO2-Trocknung, ja, nicht mit Sprühtrocknung, ja, wirklich CO2-Trocknung, super schonend getrocknet, in Bioqualität wirklich junges Weizengrassaftpulver und Hafergrassaftpulver. Ja? Ebenfalls der Chlorophyllgehalt steht hinten drauf. Der ist enorm. Der ist wirklich enorm bei unserem Produkt. Ja? Und ich möchte betonen, dass alle unsere Produkte hier, die ich euch gleich alle vorstellen werde, es gibt keine höhere Reinheit, die wir bieten. Das sagt wahrscheinlich jeder, aber unser Hersteller prüft das im Labor. Unser Zwischenlieferant Prüft das in seinem Labor nochmal und wir prüfen das nochmal in einem unabhängigen Labor auf Pestizide. Das macht niemand Pestizide. Pestizide, so ein teurer Test. Schwermetalle und Erreger. Die Analysezertifikate sind komplett auf unserer Homepage auch veröffentlicht. Viele sagen Labor geprüft, aber wo sind die Zertifikate? Das ist der reinste Rohstoff, den ihr weltweit bekommen könnt, meines Erachtens. Es gibt nichts Reineres als diese Produkte von uns jetzt momentan. Ja? Das ist, also ich, ich finde keine, ja? so, weil ich finde keine Analysezertifikate von uns von anderen Herstellern. Ja. Kann auch sein, dass andere noch ein bisschen reiner sind, wie auch immer. Momentan habe ich noch keine gefunden. Ja. Das schließt das natürlich nicht aus. Ja. Aber ich möchte nur sagen, wir liefern die Transparenz hier an dieser Stelle. Ja. Hier habt ihr die Sicherheit, hier habt ihr 100% cleane Produkte auf jeden Fall. Ja. So, Also So, Saft, Pulver. gerade die Kombination finde ich sehr, sehr schön. Ja. Sehr hohe Superoxidismutase, sehr viel Antioxidantien auf jeden Fall. Die Kombination mit Kokoswasserpulver. Hier hat nämlich Elektrolyte und Vitamine und Minerale. Die sind eine tolle Kombination, ja, wo ich schon am nächsten Produkt bin. Kokoswasserpulver, sehr viel Kalium, ja, hauptsächlich Kaliumlieferant, ja. Das schmeckt so ein bisschen wie, also ein Teelöffel ist ungefähr eine Kokosnuss, ja. Und es ist ungefähr so süß-salzig, also wirklich so Elektrolytartig. Nicht diese hochgezüchteten Kokosnüsse, das sind erst echten Kokosnüssen ja gewonnen. Also wirklich, das schmeckt ganz fantastisch angenehm, erfrischend, elektrolytisch, ja, also wirklich mein absoluter Favorite, gerade mit dem Weizengassaft morgens zusammen, ein Traum, meines Erachtens, ja, für den Sommer perfekt geeignet, ebenfalls mit unserer Sango-Koralle, die zeige ich euch ja hier einmal, die Sangokoralle ist ebenfalls toll, hat viel Kalzium und Magnesium. Und hier habt ihr noch sehr viel Kalium. Ja? Das perfekte Getränk natürlich auch für den Sommer. Ja, diese, diese Kombination. Ja? Also wirklich ein toller tolle Kracher. Ebenfalls alles labor geprüft natürlich. Höchste Reinheit. Dann haben wir hier noch einen Chlorophyllkomplex. Wenn ihr einfach kein Grünzeug mögt oder sonst was, ja, habt ihr hier einen Teelöffel. Da habt ihr sowas wie ähm, Brokkoli, Grünkohlpulver, Spinatpulver, Jakonwurzel für.. Ähm, für die Präbiotika noch dabei haben. Ne? Spirulina-Pulver, Alfalfa-Pulver und so weiter. Also ihr seht hier, sehr viel Chlorophyll, Eilöffel, ja, ab direkt 500 Gramm Gemüse ungefähr, ja? Also ungefähr. Also ein tolles Produkt auf jeden Fall, meines Erachtens. Einfach in Wasser auflösen, ebenfalls Analyse-zertifiziert, ja. Kommen wir zum letzten Produkt, und zwar ähm, unsere Lipus. Wobei wir haben noch andere Pulverprodukte, vielleicht noch mal ganz kurz. Das ähm, sango korallenpulver wie gesagt, calcium Magnesium. Und des Weiteren möchte ich noch betonen, wir haben ein MPC-Pulver, nicht OPC, sondern ein MPC-Pulver. Und zwar ist es nicht nur MPC, man sagt ja, dass die Monomeren pro noch ein besser aufgenommen werden, vom Körper noch mächtiger sind. Ja. Wir haben aber die, das, das, quasi den König unter den MPCs nochmal. Das heißt, das Epigallocodechhingalat in allerhöchsten Konzentration von eigentlich 98%. Wir haben auf dem Etikett nur 97%. Das Analysezifikat hat, hat ergeben 98%. Das ist quasi dieser Stoff, den die Pflanze als allerletztes ausbilden. Das ist der größte sekundäre Pflanzestoff von der Molmasse auch her. den die Pflanze am aufwendigsten ist zu, zu bauen für die Pflanze. Und sie quasi in, in äußersten Notständen quasi ausbildet. Und meines Erachtens ist es momentan der, also entdeckungstechnisch, der mächtigste sekundäre Pflanzenstoff, den es auf dem Planeten Erde noch so gibt. Ein Video wird noch folgen dazu. Es ist Unvorstellbar. Man wird, man wird merken, egal wie viel, welches OPC, welche MPCs man, man alles nimmt quasi, welche Katechine man nimmt, das EP Galleköttingelat schlägt sie alle. Es ist wirklich ein Wahnsinnsprodukt. Ja. Darf auch nicht überdosiert werden, wirklich. Es ist so potent schon, das reicht wirklich völlig aus. Ja. Das nochmal ganz kurz. Wir haben ebenfalls ein B-Komplex aus Quinoa-Sprossen, die quasi im Einweichwasser, ja, bekommen hier viele B-Vitamine und keimen dann und wandern die quasi dann um in organische Verbindungen. Ja, auch ein tolles Produkt, könnt ihr sehr gerne mal abschauen. So, dann kommen wir zuletzt zu den Lipos. Kennen viele schon, ich möchte einiges noch dazu verlieren. Meines Erachtens, das Glutathion ist das stärkste Pferd bei uns im Stall. Warum? Du kannst Glutathion nicht zuführen, es geht nicht, oral. Wir haben eine Studie dazu gemacht, normales Glutathion wird nicht wirklich aufgenommen. Das ist normal, es ist ein Tripeptid, es wird in der Magensäure zersetzt. Infusionen bekommst du in Deutschland nicht. In der Apotheke kriegst du kein Glutathion als Infusion. Ja, das geht nicht. Das heißt, die einzige Form, wie man zuführen kann, ist momentan leider liposomal. Es ist so. Ich habe ebenfalls ein Video gemacht, wie ihr es erhöhen könnt bei euch im Körper oder ob es erhöhen könnt, was ihr natürlicherweise machen könnt dafür, wie auch immer. Da könnt ihr euch da gerne reinschauen. Einige supplementieren es. Ich supplementiere es zum Beispiel auf jeden Fall, weil ich autoimmunkrankheitsanfällig bin. Das ist sehr wichtig für den TH1-TH2-Switch. Das ist das einzige Molekül, was es maßgeblich balancieren kann. Das, das kommt im Video am Montag nochmal. Das werde ich euch genauestens zeigen, dass ihr sehr viele eure Krankheiten erklären könnt mit klinischen Laborberichten und Befunden und alles mögliche, was ihr testen könnt beim Arzt. Das wird ein tolles Video. Schaltet unbedingt ein. Auch das Donnerstagvideo ist sehr wichtig für euch bezüglich ähm, eurer Gesundheit. Okay, also wichtig ist das Glutathion, unerlässlich für Vitamin D. Man hat herausgefunden, dass Menschen, die Vitamin D-Mangel haben, wenn viel Glutathion im Körper ist, dass sie aus dem Vitamin D-Mangel alleine durch kein Vitamin D gabe wieder herausgekommen sind aus dem Vitamin D-Mangel, nur durch Glutathion, weil es das Vitamin D so verfügbar macht. Und es aktiviert Gene, die vorher nie aktiviert worden wären durch das Vitamin D, wenn genügend Glutathion im Körper zuständig ist ja, und arbeiten kann. Von daher achtet auf euren Glutathiongehalt, wie ihr es macht eure Glutathion aufrechtzuerhalten, ist eure Entscheidung, ich sage nur, es ist so wichtig. Dann die Kombination, natürlich haben wir gerade gelernt, Vitamin D, Glutathion, für mich, für mich die beste Kombination. Des Weiteren, Vitamin C, sehr wichtig für viele Stoffwechselprozesse, wissen wir alle. Ich möchte jetzt hier nicht ausschweifen. Das Tolle ist, dass OPC zum Beispiel ebenfalls sein Vitamin C wieder regenerieren kann und erhöht Glutathion bei dem Körper. Dazu gibt es ebenfalls Studien. Ja? Das heißt, die Kombination Vitamin D, Glutathion, sehr wichtig. Vitamin C regeneriert dann Glutathion wieder, wirkt wieder auf das Vitamin D. Das OPC regeneriert wieder den Vitamin C, was wieder das Glutathion regenerieren kann. Ihr seht, es ist eine absolute Kette, die man da machen kann, die man quasi als Bundle bei uns nehmen kann. Dann fände ich sehr wichtig, ebenfalls noch die Kombination Q10 und B-Vitamine. B6 und... Ähm, Q10 sind sehr wichtig für den Energiestoffwechsel, für deine Mitochondrien, ja, für die Atmungskette, unerlässlich. Ja. Das heißt, es ist auch eine tolle Kombination. Die, die, die, diese Produkte quasi in, in Kombination, ja, meines Erachtens absolute Symbiose, absolute Macht quasi, die synergetisch ineinander greifen, Ein Zahnrad, was so funktioniert, meines Erachtens, was den größten Effekt hat. Hat oder gehabt hat bei mir, was ich jemals überhaupt ähm, zu mir genommen habe. Ja. Liposomale Vitamine, vier- bis fünffach höhere Bioverfügbarkeit, manchmal auch ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Bei Kokumin waren wir bei über 30 zum Beispiel äh, höhere Bioverfügbarkeit. Ja. Ich glaube, bei Vitamin C waren wir dreieinhalb mal so viel, weiß nicht genau auswendig. Ja. Alles auf unserer Homepage auch zu finden, Studien, alles Mögliche zu den Produkten machen wir, dass wir beweisen, dass die Produkte höher bioverfügbar sind. Ob du es spürst oder nicht, das musst du für dich entscheiden. Ja? Das musst du völlig für dich entscheiden. Das musst du wissen und das musst du ähm, erfahren wollen oder halt eben nicht. Ja? Dankeschön, wenn du beim Gewinnspiel mit mir machen willst. Du weißt, was zu tun ist. Du nimmst einfach teil, wenn du bestellst. Dankeschön dafür. Ich möchte dir wirklich sehr viel danken, dass du dich für uns, für Puracell, Zell entschieden hast. Dafür möchten wir dir wirklich von ganzem Herzen danken. Und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt, wenn wir entwickeln weiter. Pflegeprodukte kommen noch. Es kommen noch Mahlzeiten äh, und es kommen ganz tolle Sachen noch auf euch zu dieses Jahr. Wir sind völlig, ähm, wirklich dabei und äh, freuen uns über euren Support, dass wir das machen können, um euch glücklich zu machen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Nicht verpassen, Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.